Guten Morgen, heute melde ich mich aus Ludwigshafen, aus meiner Heimatstadt. Hier habe ich mein Abitur gemacht und in der Nachbarstadt Mannheim studiert. Und bin heute bei Schuh Keller, einem traditionellen Einzelhändler aus Ludwigshafen. Der, Im Hintergrund sehen wir die Walzmühle, ein innerstädtisches Einkaufszentrum in Ludwigshafen. Und ich bin gespannt auf die Erfahrungen von Schuh Keller, was er mir erzählt, der Herr Keller leist. Wie sich die Eröffnung des Shoppingcenters Walzmühle damals auf sein Geschäft ausgewirkt hat. Und die Rheingalerie, die auch vor ein paar Jahren geöffnet hat, was das für Auswirkungen auf das Geschäft Schuhkeller hatte. So, ich bin gerade dabei, das Video von dem Interview mit Markus keller leist zu schneiden und dabei ist mir aufgefallen, dass ich dummerweise mich aus dem Video rausgeschnitten habe. Das heißt, Markus ist in voller Pracht zu sehen, die Stimme ist auch wunderbar und ich würde vorschlagen, da dieses Interview meiner Meinung nach echt viel wertvollen Input liefert, arbeiten wir einfach mit Standbildern. Ich bin halt nicht zu sehen, Markus auch nicht, aber beim nächsten Mal wieder. Markus, es freut mich sehr, heute in Ludwigshafen zu sein. Schön, dass du da bist. Ja. Ich würde vorschlagen, du erzählst einfach mal von Schuhkeller. Seit wann gibt es euch hier am Standort? Wie habt ihr euch entwickelt? Was bietet ihr an? Wie ist euer Sortiment? Der ja, Schuhkeller gibt es seit Ende der 1930er Jahre. Gegründet von meinen Großeltern, ungefähr 50 Meter von hier. Mhm. Durch den Krieg und Wiederaufbau Ende der 40er Jahre sind wir dann an diesen Standort hierher gekommen. Und waren der klassische Vollsortimenter. Mhm. Ähm, es ging es auch relativ gut bis in das Jahr 1978. Wir waren eine 1A-Lage, ja. ähm, ein großes Kaufhaus hier gegenüber. Und das ist aber dann 1978 an das andere Ende der Fußgängerzone gezogen, sodass wir auf einmal zu einer 2B-Lage wurden und mhm. mussten uns eben schon sehr früh spezialisieren. Ja. Aber das hat uns geholfen auf dem Weg ja, bis heute. Wenn du sagst, ihr habt euch spezialisiert, wie und worin habt ihr euch spezialisiert? Wir haben immer daran geglaubt, dass der Kunde hochwertige Schuhe will. Deswegen haben wir uns konsequent für den Weg der Qualität und der Beratung entschieden. Mhm. Und wenn der klassische Kunde hier reinkommt, hat er sich schon vorbereitet auf seinen Kauf oder sind das Spontankäufe? In der Ludwigshafen ist leider nicht die 1a Fußgängerzone mit einer riesen Frequenz. Das heißt, der Kunde, der zu uns kommt, kommt gezielt. Ja. Er hat sich vielleicht vorher schon informiert oder gehört zu unseren Stammkunden, er will Qualität, er will Beratung. Und so ist unser Laden aufgebaut, erst einmal reinkommen, hinsetzen, eine Tasse Kaffee trinken und dann geht es eben die klassische Beratung mit, ja, mit einem Vorwahlsystem. Nicht mit Größenvorwahl, mhm. Beraterinnen, welche Probierhocker und bringen dem Kunden dann eine Auswahl. Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier am Standort? Wir haben 15 Mitarbeiter, das sind fast alles Vollzeitmitarbeiter. Ich habe nur äh, zwei Teilzeitmitarbeiter und einen Azubi. Okay. Bildet ihr auch hier aus, also wenn du sagst Azubi, ja. was ja. kriegt du beigebracht? Also, also wir bilden ähm, quasi drei Berufe auf: klassische Verkäufer, Verkäuferin, dann äh, Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel und seit neuestem jetzt eben den äh, Kaufmann im E-Commerce. Ah, okay, das heißt, ihr seid jetzt auch im online aktiv? Ja. Kannst du davon erzählen, wann habt ihr angefangen, wie waren eure ersten Erfahrungen mit dem Internet, wie ist eure aktuelle Situation? Wir haben sehr früh angefangen im Internet, weil Ludwigshafen Vorreiter war, ähnlich wie im Kabelfernsehen auch. Und es gab die Möglichkeit für Einzelhändler, damals auf der Startseite von Ludwigshafen.de präsent zu sein. Das war Mitte der 90er Jahre. Wir haben das wahrgenommen. Die anderen Händler sahen da wenig Sinn drin. Wir haben auch Anfang der 2000er Jahre unseren ersten Online-Shop gestartet mit damals 200 Artikeln mhm. und ähm, sind so peu à peu gewachsen. Zurzeit haben wir vier eigene Online-Shops, wobei schuhkeller.de der größte und bedeutendste ist. Wie viele Artikel habt ihr auf schuhkeller.de? Wir haben auf Schokeller.de zurzeit ungefähr 2600 Artikel online. Mhm. Und wie viele Bestellungen kommen da rein? Wir haben am Tag, am Wochenende ist es mehr, und am Tag sind es 10, 15 Bestellungen. Am Wochenende können es immer deutlich mehr sein. Kann sie mir was über den durchschnittlichen Warenkorbwert nennen ja. und die Retourenquote, die da. uns natürlich alle interessiert? <lacht> Wir betreiben einen sehr großen Aufwand bei äh, Schukeller.de. Das heißt, jede Bestellung wird nochmal bei einem Kunden kurz hinterfragt. Ähm, Hallo, lieber Kunde, vielen Dank für deine Bestellung. War das wirklich deine Größe? Können wir dir nochmal weiterhelfen? Gibt es Probleme? Ähm, wenn der Kunde nicht antwortet oder er antwortet zurück, sagt alles okay, dann geht die Ware entsprechend am gleichen Tag raus. Mhm. Und äh, manchmal kommt es eben doch zu einer Kommunikation mit dem Kunden, sodass wir Fehlbestellungen, was die Größe angeht oder die Weite angeht oder das Einsatzgebiet der Schuhe angeht, relativ schnell beheben können und können so eben auch Falschlieferungen vermeiden. Mhm. Wir haben einen durchschnittlichen Warenkorb von um die 150 Euro ja. und unsere Retourenquote liegt bei Schuhkiller über 21-22 Prozent ähm, eben auch mit Auswahlsendungen, aber eben durch einen sehr großen Aufwand. Was ja richtig wenig ist für die Textilbranche, ja. für die Schuhbranche, ja. wenn wir uns die anderen ja. Wettbewerber in eurem Bereich anschauen. Und ähm, du sagtest, ihr habt vier verschiedene Online-Shops. Ja. Warum? Also warum ja. nicht nur Schuhkeller.de? Ähm, Schuhkeller.de startete eben Anfang der 2000er Jahre als reiner Bergschuh- und outdoor Shop. Mhm. Und äh, später kamen eben auch die Herrenschuhe und die mit dazu. Ja. So eben auch wie unser klassisches Ladengeschäft. Also Schuhkeller.de ist eben genauso deckungsgleich mit dem, was wir im Laden haben. Mhm. Wir wollten aber eben den reinen Outdoor-Kunden nicht erschrecken, dass der auf einmal auf High Heels schaut oder auf Rahmen genähte Herrenschuhe, so dass wir mit Bergschuhkeller eine äh, Seite haben, wo wir den Outdoor den Bergschuhkunden abholen. Wir haben mit jagdschuhe.de eine hervorragende Domain, wo wir den Jäger mit abholen. Mhm. Dies dann eben hauptsächlich, wenn die Bergschuhsaison beendet ist, dann kommt die Jagdsaison, also ja. eine, eine schöne Geschichte eben für den, für den Herbst und Winter. Und, äh, wir haben einen kleinen Teil unseres Geschäftes, der Bereich der Einsatz- und Sicherheitsschuhe für Polizei, Behörden, Bundeswehr und ihr ja, habt mit der Domain Einsatzschuhe. Das heißt, ihr geht nicht nur auf B2C, sondern auch im B2B-Bereich verkauft ja. ihr eure Produkte. Ja. Ja. Und verkauft ihr nur Schuhe oder habt ihr auch Handtaschen beispielsweise oder Randsortimente? Zu 99,9% nur Schuhe. Wir sehen uns als der Schuhspezialist. Ja aber eben Pflegemittel, Steigeisen, Strümpfe, was in zu den Schuhen gehört, oder auch mal Handtaschen, ja, das haben wir mit dabei, aber wir halten sehr wenig von der Idee, zum Beispiel noch Wohnaccessoires, T-Shirts oder Seifen zu bekommen. Okay, und wenn du von deinen Kunden sprichst, also jetzt ausgenommen die Leute, wie jetzt Polizisten oder okay. Bundeswehr, wie würdest du den Durchschnittskunden klassifizieren? Also von der Altersstruktur beispielsweise, kann man da was darüber sagen? Der, durch die, die Vielfältigkeit unseres Angebotes haben wir auch eine ganz vielfältige Kundenschicht. Mhm. Im Bereich der Damenmode fängt dieser ungefähr bei Anfang 30, Mitte 30 an und geht eben dann auch bis in den Komfortbereich rein, weil wir auch viele Schuhe für lose Anlagen haben. Ja. Im Bereich der Herrenschuhe ist das also ziemlich deckungsgleich, eben da, wo die Leute anfangen, vielleicht auch gutes Geld zu verdienen. Äh, die ersten ja, Kinder sind aus dem Haus ja. äh, und man bündet sich wieder so ein bisschen was, äh, ja. da äh, fängt eben so Kunden auch bei den Männern an. Wir fangen ja auch bei Schuhe an, wie, wo die meisten eben aufhören. Wir fangen bei Leut an, aber nicht bei den Grundpreislagen, sondern wir gehen bei Leuten auf die höherwertige Qualität, so also 130, 150 Euro, beim Flores von Bommel, aber wir haben auch Rahmengenähte Schuhe aus England aus den USA, die fast dann die 1000 Euro kosten, also dann eben spezielle Business Schuhe. Im Bereich der kleinen Wanderschuhe ist es äh, so, dass wir ganz junge Leute haben. Also wir haben junge Leute, die äh, nach ihrem Abitur in Jakobsweg gehen. Wir haben nur Leute, die mit ihren Eltern unterwegs sind, aber ich habe auch äh, ältere Wanderer, dadurch äh, das das Thema Wandern und Auto ein ganz ganz aktuelles ist, das Fanreisen, Wanderreisen ganz ganz aktuelles ist, habe ich hier wirklich von ganz jung äh, bis äh, hohes Alter, wo die Leute sich mit den Schuhen auslösen und da bin ich auch sehr stolz drauf. Sehr schön. Und wo kommen die Kunden her? Also wir haben ja auch direkt Mannheim vor der Tür. Mmh, ja, ja. Äh, mein Senior sagt immer, Mannheim ist ein gutes Umland <lacht> und äh, da hat er recht. Mannheim ist natürlich eine tolle Einkaufsstadt. Aber unsere Kunden kommen zwischen Odenwald und Felserwald, zwischen Karlsruhe und Frankfurt. Okay. Und wie ist die Verteilung online, offline? Also seid ihr jetzt schon ein bisschen ja. länger online aktiv ja. und würdest du sagen, man hat es gemerkt, dass die Kunden von euch jetzt mehr online kaufen? Hat die Frequenz abgenommen? Nein, nein da genau das Gegenteil ist, das, genau das ist der Fall. Mhm. Ähm, die Kunden informieren sich oftmals online, was haben die, rentiert es sich zu uns zu kommen. Ähm, Gerade an Samstagen machen Kunden oftmals Termine, sagen, sie möchten da und da hin und gehen äh, die, die Schuhe probieren. Okay. Dann richten wir diese vor, bestätigen das per Mail, dass wenn der Kunde kommt, er weiß, er hat genau die Modelle und die Größe zum Probieren. Mhm. Und äh, dann kann er sich zwar nehmen, kann ich bei uns im Laden probieren. Okay, das heißt, ähm, du würdest sagen trotzdem, dass es den Onlinehandel jetzt gibt, er hat euch jetzt keine Frequenz weggenommen, Nein. sondern andersherum? Dadurch, dass ihr jetzt online nochmal einen ja. zusätzlichen Informationskanal ermöglicht, ist der Kunde besser informiert, ja. um dann trotzdem ja. offline das Produkt zu kaufen. Das ist absolut der Fall. Der Kunde will sich ja schon vorher informieren, mhm. ähm, was eben auch einen besonderen Anspruch an unsere Beratungsleistung im Laden ja. ergibt. Also äh, wenn man jetzt auf die Fläche jemanden stellt, der weniger weiß, dass das man auf der Internetseite hat, dann hat man sich ein Problem mit unglaubwürdig. Mhm. Insofern natürlich immer unseren Anspruch, unsere Leute entsprechend zu schulen. Ja. Ich habe auch gesehen, also man kommt hier rein und ihr bietet auch den Service an, dass man Schuhe oder Fußgrößen vermessen kann. Ja. Wie läuft das auch? Also will das jeder Kunde, bietet ihr das denen an oder wann kommt es dazu? <lacht> ähm, es ist so, dass wir Seit zwei Jahren ein System der französischen Firma SIDAS haben, wo wir die Füße nochmal vermessen können, wo wir gucken können, gibt es irgendwo Fehlstellungen oder Probleme. Mhm. Wir nutzen dieses System hauptsächlich im Bereich unserer Berg- und Wanderschuhe, also im Outdoor-Bereich, im Bereich der, der Damenschuhe und normalen Straßenherrenschuhe eher weniger. Mhm. Ähm, da sollten unsere Leute schon in der Lage sein, die Größe auch richtig ermitteln zu können. Okay. Und würdest du sagen, ihr bietet ja diesen Service an, dass es auch den umgekehrten Fall gibt, dass Leute hier reinkommen, sich beraten lassen, aber das Produkt mhm. vielleicht dann doch online günstiger woanders kaufen? Das will ich gar nicht ausschließen, dass es das gibt. Das gab es in der Vergangenheit aber mehr. Mhm. Wir haben schon recht früh entschlossen, hier im Laden freies WLAN anzubieten. Ja. Wird es genutzt? Es wird genutzt, ja aber mehr eigentlich, dass die, wenn Kids mit dabei sind, oder mhm. dass die Bekleidung mit dabei ist, dass die sich, ein kaufen, kann eben mal auch eine Stunde dauern oder länger, ja. dass die sich in der Zeit entsprechend unterhalten können. Mhm. Ähm, meine Idee war zu sagen, okay, gut, wenn der Kunde sich nochmal informieren möchte, dann soll er es doch bei mir im Laden machen, weil dann kann ich reagieren. Wenn er draußen ist, kann ich nicht mehr reagieren. Richtig. Und meine Erfahrung zeigt... Dass nur ganz, ganz wenige Kunden im Jahr sagen, okay, gut, jetzt habe ich bei euch eine Stunde probiert, und, aber den Schuh gibt es woanders günstiger. Und äh, dann kann man zumindest mit dem Kunden ins Gespräch treten, kann sagen, pass auf, äh, ich gebe dem Pflegemittel mit dazu. Mhm. Ähm, aber am Preis, den brauche ich eben, weil du würdest dich immer noch eine Stunde gut beraten lassen. Du hast eine ist halbe Nummer größer, ja, halbe Nummer kleiner ja, probiert, vielleicht eine andere Weite mhm. probiert. Und ist eben in der Auswahl, wie sie nur wenige oder fast keine hat. Das sollte doch etwas wert sein. Mhm. Und das ist unser Gefühl, dass das dem Kunden auch was wert ist. Man hat ja auch schon in den Medien verfolgt, dass einige Händler für die Beratung für eine Stunde 50 mhm. Euro verlangen und bei Kauf diese 50 Euro anrechnen. Oder einige Einzelhändler merken, die Frequenz nimmt mhm. ab und ich beklebe meine Schaufenster. Was haltet ihr von diesen Aktionen? Mhm. Ähm, diese, diese Beratungsgebühr ähm, verstehe ich bei manchen Produkten, zum Beispiel bei Navigationsgeräten, äh, wenn der Kunde sich das äh, groß und breit erklären lässt und kauft es auch im Internet. Ähm, hier schnort er eine Beratungsleistung und äh, da verstehe ich, es werden einige Händler machen. Ich persönlich halte für uns momentan von der Beratungsgebühr nichts. Wir müssen die Kunden so überzeugen, dass er sagt, Mensch, also wenn ich da jetzt so beraten wurde, dann kaufe ich da auch. Ganz schwierig finde ich solche Geschichten wie Schaufenster begleben und kaufe bitte über deinen einzelnen Händler vor Ort. Ich glaube, dass dieser Schuss nach hinten losgeht. Die Kunden werden werden wir nicht umerziehen. Wir können sie nur versuchen zu begeistern mit unserem Sortiment, mit unserem Laden, mit unserem Verkaufspersonal auf der Fläche mit uns selbst. Ja. Und wenn uns das nicht gelingt, dann wird uns das mit verklebten Schaufenstern und Kauf bitte bitte bei mir auch nicht gelingen. Im Gegenteil, ich glaube, dass der Kunde eher sagt, naja, wenn der jetzt schon so bitteln muss, dann ist der vielleicht im Jahr auch nie mehr da. Also brauche ich da gar nicht hinzugehen. Ich warne vor solchen Aktionen. Mhm. Und ihr bietet ja jetzt, wie gesagt, auch eure Produkte online an. Und würdet ihr auch sagen, dass dieser Multi-Channel-Aspekt bei euch auch greift? Also merkt der Kunde, dass er auf diversen Kanälen einkauft oder verschmelzt ihr die? Das heißt, wenn er auch offline hier im mhm. Geschäft sitzt, und merkt, das Produkt gibt es vielleicht gerade nicht in meiner Größe, bietet ihr ihm dann die Möglichkeit an, dieses Produkt online zu kaufen, muss er es selber machen, bestellt ihr es dann hier im Geschäft, sendet es ihm es mhm. zu. Wie ist da euer Vorgehen? unser also vorgehen wie immer sehr individuell. <lacht> wir können dem Kunden verschiedene Lösungen anbieten. Also zum einen, ja es verschmelzt immer mehr. Wir haben durchaus Kunden, die mit dem Smartphone hier reinkommen und sagen, guck mal, wir haben den Schuh bei euch gesehen. Mhm. Ähm, natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Kunde kommt und sagt, schau mal, ich habe den Schuh gesehen, aber ihr habt den nicht im Sortiment. Ja. Ist das ein Fabrikat, was wir haben, dann äh, werden wir versuchen natürlich den Schuh auch für den Kunden zu bekommen. Ja. Im Übrigen äh, arbeiten wir gerade am Zusammenschluss von verschiedenen Schuhhändlern mhm. und da können wir dieses Problem in Zukunft dann auch einfacher lösen. Also wenn wir ein Fabrikat nicht haben, aber einer unserer angeschlossenen Händler hat dieses Fabrikat, dann können wir den Schuh entweder zu uns in den Laden bestellen ja. oder zu dem Kunden nach Hause. Und wenn du sagst, dieser Zusammenschluss mit den Händlern, wie läuft das ab? Ist es dann auf eurer gemeinsamen Online-Shopping-Plattform? Ja, genau. Also wir sind gerade dabei, auch eine eigene Online-Plattform zu installieren. Mhm. Die wird also, ich hoffe, bis zum Frühsommer online gehen. Wir haben jetzt schon mehrere Händler eingebunden und verkaufen parallel auch schon auf Plattformen. Mhm. Wie steht ihr zu Amazon, eBay, Schuhe24.de? Mhm. Ja, ähm, noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, äh, Teufelszeug. Mhm. Ähm, aber man wird in Amazon, in eBay und andere Wettbewerber äh, werden wir nicht wegbekommen. Sie werden nach wie vor da sein und ähm, die Kunden werden auch danach suchen. Also muss ich gucken, was kann ich als kleiner Händler eben auch. Das heißt, ich muss gucken, mit welcher Ware gehe ich auf die Plattform. Mhm. Äh, das heißt, sehr individuelle Ware. Muss ich nicht über die Plattformen ausspielen. Aber normale Standardware, ähm, vielleicht auch Restposten oder das, was ich normalerweise im Flussverkauf versuche, zu verkaufen, über die Plattform zu verkaufen, ist legitim und rechnet sich dann auch. Man sollte mal gucken, mit welchem Anbieter man das macht, dass ähm, die Preisreduktionen ähm, nicht zu arg sind, mhm. denn ein ähm, erlöster Verkauf sollte noch irgendwo auch noch einen Rohertrag bringen. Vorstellen. Wie geht ihr mit dem Thema Erlebnis um? Also bietet ihr auch Events an für eure Kunden, die dann hier reinkommen und auch was erleben oder braucht ihr das nicht und macht ihr das nicht? Ich glaube, dass der Einkauf bei uns für ein Erlebnis ist. Wir bieten eben noch das klassische auf den Hocker gehen, Beratung, Schuhe schnüren, auch Schuhe erklären mhm. und davon halte ich mehr wie von allen möglichen Events. Natürlich haben wir auch schon Events gemacht, also wir hatten äh, einen shopping eine Party für Mädels. Mhm. Ähm, war ein toller Abend, der aber im Endeffekt äh, mit einem chaotischen Lager endete, oh. ähm, weil die Mädels einfach dann im Lager äh, super happy die Kartons aufgerissen haben, geguckt haben. Es war super lustig, wir hatten einen DJ da, wir hatten äh, einen Barkeeper da. Ja. Ähm, Events. Sollte man genau wissen, was man macht und, und, und will ich jetzt den Kunden unterhalten oder was mache ich wir haben. Letzte Woche ein kleines Event gemacht. Wir hatten eine junge Bergsteigerin da, die zwei Achttausender nacheinander gestiegen hat, die aus Peru kommt, die einfach erzählt hat von ihrer Vita, wie sie zum Bergstein gekommen ist, wie sie sich darauf vorbereitet hat. Hier habe ich natürlich Kunden, die ähm, ihn sind, die waren begeistert davon, sowas mal zu hören. Äh, gerade auch, weil das eine junge Frau begeistert hat. Eine, eine Frau, die gerade mal, mal 1,60 Meter groß ist und dann so eine wirklich tolle Leistung gebracht hat. Ähm, das war ein toller Abend und was wir auch machen, sind äh, für Männer Schuhpflegeabende, mhm. wo wir einfach äh, den Jungs erklären, wie wird ein Schuh richtig gepflegt und da ist großes Interesse da, gerade bei hochwertigen, wahrerangenehmen Schuhen. Und wie kommuniziert ihr mit diesen Kunden? Also, ich habe auch gesehen, hm. ihr bietet auch einen Katalog auch noch physisch an. Ja. Und wie kommuniziert ihr mit euren Kunden? Hm. Also, habt ihr da eine Kartei, die ihr dann ansprecht, insbesondere ja auch bei diesen Erlebnissen, die müsst ihr dann auch irgendwo genau, klassifizieren. Genau, genau. Also wir können wir können raussuchen, ist es jetzt ein Bergschuhkunde, ist es ein Mojo-Kunde und danach können wir kategorisieren. Mhm. Katalog geht an 20.000 nur von uns gesammelten Adressen raus. Wir glauben nach wie vor noch an Print im hochwertigen Bereich und Bergschuh kostet, ja, zwischen 150 und wenn ich in die gehe, bis 700, 800 Euro. Und da sind solche Ausgaben schon legitim, zumal wir eben auch hier verschiedene Weiten anbieten, sodass der Kunde sich entsprechend informieren kann. Ähm, Events bewerben wir auf zwei Dinge. Zum einen ähm, per äh, klassische Mail, weil je nach Event zum Brief immer noch sehr persönlich ist und äh, kommt meiner Meinung nach sehr gut rüber. Wir glauben aber auch an die äh, neuen Geschichten, Social Media, Facebook und macht ihr das selbst? Also pflegt eure Social Media Auftritte selbst oder gibt ihr das an der Online Marketing Agentur weiter? Also, wir pflegen sie momentan noch selbst, äh, wollen aber auch in Zukunft mit einer Online Marketing Agentur zusammenarbeiten, weil es hier doch einfach zu viele Möglichkeiten gibt und äh, ich glaube, dass wir das auch noch Profis machen lassen sollten. Okay, das heißt auch Thema Suchmaschinenoptimierung, ja. Google AdWords ja. und so weiter. Ja. Macht ihr aber aktuell auch? Also, also was, die, was, die, was, was online angeht, äh, was die Shops angeht, äh, da arbeiten wir ja schon lange mit Profis zusammen. Mhm. Mit den social media Geschichten mussten wir erst ein bisschen lernen, Es war so ein, ein Versuchen, wie, wie macht man so etwas. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich es am Anfang eher falsch gemacht habe. Ich habe es dann an meine jüngeren Mitarbeiter weitergegeben, die einen ganz anderen Ton angeschlagen haben, was aber auch gleich dazu führte, dass die, die Like-Zahlen, also der, der erste Post meiner Mitarbeiterin war besser wie die zehn Posts von mir <lacht> selbst vorher. Ja. Ähm, das musste ich dann auch lernen, wie man die Leute da anspricht. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal mittlerweile geworden. Okay, interessant. Jetzt mal zurück zur Stadtentwicklung hier in Ludwigshafen. Mhm. Also vor etwa zehn Jahren hat ja die Rheingalerie aufgemacht. Ja. Das ist ja jetzt schon auch ein paar Jährchen her. Wir haben ja auch direkt im Umkreis die Walzmühle und die Tournenschachtel wurde jetzt auch in den letzten Jahren abgerissen. Mhm. Berliner Platz ist ja hier zwar direkt noch vor der Tür und hier fahren ja auch die meisten Pendler dran vorbei, steigen in den Bus, steigen in die Bahn. Aber wie würdet Ihr sagen, hat sich die Frequenz zur Rheingalerie hin verschoben? Mhm. Ja, also zum einen kann man denken, wenn man ähm, reine Passantenzählung macht bei uns, äh, dass die Lage gar nicht so schlecht ist. Wir haben am Berliner Platz, einen öffentlichen Nahverkehrspunkt mit S-Bahn, mit Bus und Straßenbahn, äh, sodass der Platz circa von 40.000 Leuten am Tag gequert wird. Äh, das ist schon eine immense Zahl. Aber es sind in der Hauptsache eben äh, Pendler, es sind Schüler, also es zählt für uns da eher relativ wenig ab. Mhm. Gut ist eben, dass wir für zentral liegen, dass man auch mit dem ÖPNV ganz gut erreicht werden können. Ja. Ja. Ähm, das äh, Problem äh, der, der jetzt äh, abgerissenen Tortenschachtel mhm. äh, ist, dass man nicht weiß, was hier entsteht. Wir hoffen, dass hier ein verkleinertes Gebäude entsteht, am liebsten wäre uns ein Rathaus, sodass Ludwigshafen wieder eine neue Mitte bekommen würde. Ja. Okay. Und wie ist der Zusammenschluss mit anderen Einzelhändlern hier in Ludwigshafen? Mhm. Kannst du da was erzählen? Ja, Ja, ja wir haben ähm, schon seit äh, über 15 Jahren einen Zusammenschluss von äh, Händlern, mhm. die nicht unbedingt in der gleichen Straße liegen. Okay. Ähm, wir haben äh, 15 Jahren war ich mit meinem Nachbarn den Bettgeschäft betreibt auf dem Weihnachtsmarkt das Einzelhandel ist furchtbar und der Weltuntergang hat. Ja. Ähm, nächsten Morgen habe ich gesagt, nee, es ist doch nicht so. Ich äh, habe einfach meine Händlerkollegen abends eingeladen. Mhm. Hier in den Laden auf dem Bier, lasst uns mal besprechen, was können wir machen. Ja. Von den Kollegen sind damals sechs Stück übergeblieben und wir haben eine kleine Gruppe gegründet, die dann, das nennt, sich, das nennt sich Top in Und die Idee war, lasst uns uns gegenseitig empfehlen. Ja. Und, ähm, so sind Händler dabei, die nicht vor Ort sind. Es sind Händler dabei, die hier in der Stadt Mitte sind. Und wir empfehlen uns gegenseitig unseren Kunden. Mhm. Wir hatten gerade jetzt am Wochenende unsere zweite Messe, die mhm. hervorragend besucht war. Und so langsam bewegen wir da raus. Und die Kunden nehmen uns und nehmen es auch als Marke wahr. Und wie läuft so eine Messe ab? Wer kommt da? Mit wem habt ihr das gemacht? War die ja, wir Wirtschaftsförderung haben, damit ja, dabei? Ja. ja, wir haben mit der Wirtschaftsförderung, wir haben mit der LUCOM äh, zusammengearbeitet. Wir kriegen als Einzelhändler, das äh, muss ich also wirklich sagen, auch von der, von der Stadtspitze ja. äh, eine große, große Unterstützung. Also die Stadt sieht eben auch die Fußgängerzone als Visitenkarte und versucht eben auch dem ortsansätzlichen Handel zu. Zu helfen mhm. ist, ist auch nicht das Selbstverständlichkeit in. und ähm, wir waren jetzt mit äh, 15 verschiedenen Leuten auf dieser Messe und haben unsere Wahl einfach ausgestellt und haben es beworben in der Tageszeitung, über Social Media, ähm, über Einladungen, haben unsere Kunden direkt angesprochen, haben sie eingeladen und die Resonanz war sehr erfreulich. Das heißt, es war nur eine Messe, wo nur ihr ausgestellt habt. Richtig. Genau, eine eigens organisierte genau, eine Messe, Messe. Ja. Mhm. und eben um auf uns aufmerksam zu machen, mit uns auf Kunden ins Gespräch zu kommen. Ja. Ein äh, Schuhkellerkunde interessiert sich vielleicht auch für Ledermotor oder für Einkaufen ähm, ähm, für den Fahrrädern oder äh, wir haben jemanden, der macht ganz tolle Großangebote an Spielwaren. Ja. Ja? Und äh, wichtig war einfach, mit um den Leuten ins Gespräch zu kommen. Oftmals kennen uns die Leute, da kennen auch die anderen Geschäfte, aber dieses, ach ja, den gibt es ja, und da könnten mhm. wir immer wieder hingehen. Und das sorgt für eine nachhaltige Frequenz in der Woche danach. So ist die Erfahrung der letzten Messe. Ah, interessant, okay. Und würde ihr auch sagen, ihr fühlt euch verstanden von der Stadt, von der Wirtschaftsförderung. Habt ihr einen Kümmerer, habt ihr ein City Management? Mhm. Wie ist da die Struktur in Ludwigshafen bei euch? Also wir fühlen uns schon verstanden so von der Stadt. Ja. Ähm, die IB tut schon einiges, aber sie kann eben auch nicht hetzen. Mhm. Wir haben nun mal einiges an Leerständen hier in der Stadt. Das ist das Problem, wie sie viele Städte unserer Größenordnung haben und man versucht eben hier schon einiges gegenzuwirken. Mit ex projekt also versucht auch Handelsfläche wieder in Wohnfläche zu äh, umzuwandeln. Das passiert in der Bismarckstraße. Wir haben das Glück, dass die TWL als Energieversorger hier in die Innenstadt gehen, die Pfalzwerke gehen hier in die Innenstadt mit Büros, sodass man schon eine entsprechende Frequenz hat. Aber Stadtentwicklung dauert immer Jahrzehnte und ist insofern... Nichts, was ich von heute auf morgen so Aber wir sind auf einem guten Weg, denn wir leben in der Metropolregion. Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg. Wir ziehen Leute her, weil Arbeitsplätze da sind. Und wir müssen es eben auch schaffen, dass wir in der Innenstadt wieder ein Erlebnis oder eine dass die Leute hingehen mhm. und sagen, okay, ich habe dann einen Kaffee, wo ich mich hinsetzen kann, ich kann da noch ein bisschen durchbummeln So wie es in den 70er, 80er Jahren war, wird es nicht mehr. Aber vielleicht doch, dass es erstrebenswert ist, in die Stadt wieder zu gehen. Mhm. Dass es Aufenthaltsqualität gibt. Und würdest du sagen, ihr habt aktuell große Herausforderungen? Oder wo drückt euch aktuell der Schuh am meisten? <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, ähm... So. Das große Problem von wird, werden die Hochstraßen sein, die saniert werden müssen. Es war eine tolle Idee in den 60er, 70er Jahren, diese Straßen zu bauen, aus die BASF noch über 50.000 Mitarbeiter hatte. Heute sind es unter 30.000. Wir haben natürlich viel mehr Leute, die auch die Hochstraßen jetzt nutzen, um zum Beispiel nach Mannheim zu kommen. Aber die Straßen sind kaputt. Das heißt, die neue Stadtstraße, die gebaut wird, wird sicherlich für Behinderungen sorgen und unsere Aufgabe würde sein, wie können wir die Kunden trotzdem zu uns in den Laden ja, okay. Und jetzt mal so von den nächsten fünf Jahren ausgehend, wie platziert und positioniert ihr euch digital? Also was hm. sind so eure nächsten Steps? Der nächste Step vor allem bei schokeller.de ist die Beratungsqualität, den Service noch einmal weiter auszubauen. Wir werden in den nächsten Wochen mit einem Live-Chat-System online gehen. Wir sind dabei, Videos zu produzieren, Erklärvideos für unsere Schuhe. Wir bieten unseren Kunden einen Schuhcheck an für die Bergenwanderschuhe. Ich das und ähm, die können, können uns ihre Schuhe einschicken, mhm. wir begutachten die Schuhe, ob sie die Saison noch mitmachen, wenn ja, bekommen sie einen Aufkleber ja. und wenn äh, nicht, dann bekommen sie zumindest ein Angebot für eine Neubesohlung, für eine Reparatur. Ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, ähm, also Bergschuhhersteller aber die meisten ist es möglich Schuhe neu zu besohlen mhm. sodass man solche Sachen immer nachhaltig anbieten kann ja. also Schuhkeller.de verfolgt die Politik eben des Service ja, des rundum glücklich Pakets für den Gruppe. Mhm. interessant und wenn du jetzt noch eine Empfehlung an andere Einzelhändler weitergeben solltest was würdest du denen empfehlen das ist immer, immer sehr schwierig. Ein Einzelnen sollte immer sehr individuell sein. Es sollte nicht gucken, was macht denn mein Kollege fünf Kilometer weiter, sondern was kann ich denn machen? Was, kann ich denn, was macht mich denn eben aus? Bin ich jemand, der mehr Motor verkauft oder bin ich jemand, der mehr Komfort verkauft? Vor allen Dingen sollte er seinen Kunden immer die bestmögliche Qualität verkaufen und nicht das, was es an jeder Ecke gibt. Ich will ihn ermutigen, einfach mal auf Messen zu gehen, mal rauszugehen, mal zu gucken, wie schaut es denn woanders aus, ja. äh, was kann ich denn für mich da entdecken. Und vielleicht ist der, der Weg ähm, auch ein langer, aber einfach mal anzufangen und zu sagen, okay, ich probiere einfach mal das. Ich nehme ein Fabrikat auf, wo vielleicht etwas schräger ist, aber ich stehe dahinter, ich finde die Idee gut. Und jetzt dann seinen Kunden zu vermitteln. Aber weg von dem 0815, von dem, was zu machen Ja, vielen lieben Dank, Markus, für Danke. die netten Einblicke und die super Tipps, die wir auch anderen Einzelhändlern gerne mitgeben. Danke, mich gefreut. Mich auch.